Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir spielen heute wieder Gartic Phone, zusammen mit Maxim. Oh. Ja. <lacht> Finn. <lacht> ja. Nils. Ja. Und Luis. Let's go, Maxim, starte. Ja. <lacht> das, ist das Intro der Welt, Alter. So. Alter, als Beispiel. Mickey Mouse weint in Disneyland. Ich glaube, ich, ich, glaub ich nehme den Beispielsatz. <lacht> <lacht> ich <hab> nehme den Beispielsatz. <lacht> Digga. Ähm. Immer auf Bereit drücken, wenn fertig die Seite schon, ne? Dann müsst ihr Zeit nicht ablaufen. Einer schon. Okay. Was? was ist das? Was? Was ist das? <lacht> <lacht> <lacht> äh, warte, was ist das? Was ist das? <lacht> ist übersteuert, Alter. Ja. Was hast du stören, ist das stören, übrigens geschrieben. <lacht> also... Äh, nee, Luis, du sollst hast, nicht sagen. Ich glaub, ich hab das. Es aus. ist... Ich weiß nicht, was das ist. Ja, Hä? Das ist so. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann... Es ist nicht meins. <lacht> ich hab's. Ich hab halt Alter, ich weiß, Wie genau. soll ich das denn? Hä? Äh? Wie soll ich das machen, hä? <lacht> das sieht aus wie ein Esel oder so. <lacht> Jesus. Es ergibt keinen Sinn. Wie soll ich das denn? Ich bin fertig. Jo, irgendwie sieht mein Bild halt echt cool aus. Also wirklich. Nein! Ich weiß, also ich weiß nicht, das kann man doch auch nicht äh, erraten. Wie soll ich das denn zeichnen auch? Nein! Was das? Hä? Was ist das? Hey. Fuck ist das? das wenn ich jetzt google, kommt irgend so ein fies Weltraummaschine raus. Was ist das denn? Weltraummaschine. Keine Ahnung, was das ist. Ich, ich check nicht, wie ich das machen soll. Also, wer auch immer das geschrieben hat, das ist sehr krank. Das was Ja, <lacht> <lacht> Vor allem, der Anhang da dran ist am schlimmsten. Vor allem, wie soll ich machen, dass das... Hä, ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Also bei mir meins kann man eigentlich nicht erraten, aber... Wir sind alles alle fertig. Wir Sind alle fertig. Sind alle fertig. Ich mach jetzt einfach auf... Ja, mach ja, jetzt einfach fertig. Was ist das denn? Warte, hä, Hilfe, was, was ist das? Äh... Was soll das da sein? Warte mal, also, wenn ich jetzt vertan habe. Ne, zum Glück nicht. Ah, ein bisschen falsch habe ich aber schon gemacht. Wieso mache ich eigentlich alles <lacht> weg? Ähm... Ich weiß nicht. Was soll das denn da sein? Ich hoffe, das ist. Es... Richtig, also ich weiß oh, es nicht. Fertig. Okay. <lacht> Was ist das denn? Was ist das eben dumm, ich das Machen wir so. Haben wir einmal, warte mal, machen wir so. So, bam. Ey, kann ich das nicht, ey. Ach scheiße, ich dachte ich kann das Ding wegmachen. Egal. machen wir so, oh Gott. Beim mies voll. So rum. Ey Bruder! Lass mich doch hier changen! Was ist das? Alter! Deine Lachen. Was war das gerade, <lacht> Eine Lache, die nicht funktioniert hat. Also, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es besser zeichnen soll. Alter. Scheiße, ich bin fertig. Du Scheiße, was hab ich getan? Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das besser machen soll. Jesus Christ, Alter. <lacht> das ist so dumm, das ist so dumm. <lacht> Es sind aber nur wieder Sachen dabei irgendwie. <lacht> <lacht> meins ist so geil. Ich, also eigentlich kann man meins. Wer erraten, ist noch am Zeichnen von euch? Ich nicht. Man bist könnte du, meins okay, auch erfahren. Denke ich beide fertig. Von okay, dann klick auf fertig, danke. Was ist das denn? Was? Äh, Hilfe? W was? Ich weiß nicht, was das ist. Ja, äh, ist das nochmal? Äh. Ja, nee, das weiß ich nicht. Hä? Hä? Digga, ich kann nicht mehr schreiben. Ich ähm, weiß nicht, wie, wie heißen die nochmal? So. Naja, nee, wow, ich, ja, ich kann nicht schreiben. Ja, fertig. <lacht> ah, herrlich. nee, war, ach, egal. Scheiße. Nein, das ist grauhaft geworden. Äh, ich wusste, ich... <lacht> Achtung. Ah, oh, was ist muss ja. Auto, man, soll ich den manuell oder mach, Auto. Äh, Auto und dann mach aber lesen Auto. an, lesen vorlesen, vorlesen Auch. an. Okay. Ja und Auto. So, start. Gesegnet der Flamingo schreit. Ja, so ein... heißen die Flamingo. Obwohl die jetzt so <lacht> ein heiliger Flamingo schreit. Oh. <lacht> ja, Zwei. ich ich wusste nicht, wie die heißen. <lacht> Ja, ich hab vergessen. Lass mal runterladen, Scheiße. Nils sitzt Warum? in der Badewanne und zerfiel ja. Kacken. Wie soll ich ja. das malen? Wie soll ich machen, dass das Nils Eine Person <lacht> spielt mit Steinen in der Wand. <lacht> Aber. <lacht> Alter, Wie soll man das machen? Mensch ertrinkt mit Eimer in einer goldenen Badewanne. <lacht> Geladen, du... oh LHC ist das? das ist zu geil. Oh mein Die Person im LHC-Werk. Ja, der LHC. Ein Mensch brennt. Was ist LHC? So, ja. Weil du zeigst einfach schon komplette Welt und dann dieser Mensch einfach. Ein Mensch ist im Waldbrand gefangen. Du hast jetzt eine Waldgewalt. Ich Weltgewalt. hätte den Wald vielleicht weglassen sollen. Ja. Ein Einhorn ist ein Kind und freut sich. <lacht> das sieht aus wie ein ja, mit. Wie ein ein Einhorn, tötet <lacht> ein Einhorn tötet einen Menschen. <lacht> ein Einhorn tötet einen Menschen. Oh lol! Kinder und ich habe dasselbe fast. Ein Fischer ist am Kacken. <lacht> Wieso hat das so viel mit Scheiße zu tun? Fisch scheißt ins Meer. <lacht> Wieso hat das so viel mit Scheiße zu tun? <lacht> ja, wir uns ja, endlich ich glaube, das ist ein Biontechnik. Unendlich viel Kot. Unendlich <lacht> Also, also, das ist, was der LHC ist. Was der LHC finden? Leute, kurz hier ein äh, Text zum LHC. Das ist der Large Hadron Collider. Und ich habe das gegoogelt, da kommen irgendwelche riesige Röhren. Ja. Das ist das richtige <lacht> Ja, das ist ein Hadronenbeschleuniger.